Hallo! Wir sind heute versammelt. Einmal Brazen is my buddy, einmal Brazen is my mom und einmal ah. Brazen. Aye. Wir wollen heute die Charts öffnen. Einmal Bunny. Wollen wir es posten im Chat oder einfach so? Wollen wir einfach so? Mach einfach so. Bunny oder Beta erst? Bunny. Bunny. Scheiße. Ich hab so Angst, man. Es ist nur ein Unlock, ne? Zwei. Einer? Ist schon RIP, ne? Ne, ja es gibt noch einen. Es nee, ist weg, weg, weg. Es ist nicht wahr, man. Es war so klar. Digga, die Chance wurde ja richtig klein, eigentlich. Soll ich direkt einfach auf Nass? Oder soll ich jetzt sagen, äh, willst du den Chart? Ah, ne, oder ich sag einfach gleich, ne? Einfach so, dass es der Chart ist, ne? 50k kriegst du. Es nee, ist verkackt. Jetzt Beta. Komm, 5 Unlocks oder so. denke, es sind richtig viele. Bitte. Bitte, Mann, ich will doch nur ein Schaden. Nein, bitte, ich will den, ich will den, bitte. Ich will Beta, ich will Beta, ich will Beta, ich will Beta. Ich will Beta, ich will Beta, ich will Beta, bitte, ich will Beta. Ich will Beta haben. Ich will Beta, ja. Ich will Beta haben. Ich will Beta. Ich will Beta. Ich will Beta. Ich will Beta haben. Ich will Beta. Ich will Beta. Ich will Beta. Ja. Digger, GG. Yes. Yes, man! Yes! <lacht> nice! Jungs! <lacht> ja, sollen wir jetzt einfach noch direkt mit dem Shard da hingehen? Soll ich sagen, Bunny habe ich noch? War, war. Dream. streamen. Ich gebe dir den Bunny-Shard. Ich aber, du willst einen Orb noch haben. <lacht> nee, nee, nee, nee, nee. Ich habe nee. ja, noch vier Orbs. Oder fünf. In Wald. In Yes, go. Mal sehen, ob er mich in weit. Das ist voll gemein, aber muss sein, oder? <lacht> jetzt schreibt ich bin Willi. Schon Insel. Das ist eine beta die du hattest. Äh, nee. Ich bin schon aus Insel, ja? Ich bin auch drauf. Okay. Ich geb's ihm jetzt. Mal sehen, was seine Reaktion ist, bitte. Oder soll ich noch in den TS holen? Nee, nee. Ich hole ihn den TS noch. Dann hat man eine bessere Reaktion. Weißt du? TC? TC? <lacht> äh... Kommst du TS? Der ist ein äh, Mikrofon ja, deaktiviert. In... Ah, okay, gut. Achso, hier, ja, ja. Bunny, ja, aber ich, ich hab nur noch Bunny jetzt noch gehabt. Ja, ist okay. <lacht> Sorry, Mann, das musste <lacht> sein. <lacht> Sorry, ich hab Bunny schon geöffnet. Komm! <lacht> nee, nee. Er hat nur Beta. Ich okay, hab yeah. Beta bekommen. Ja tut mir leid, aber du kannst mal Beta-Rüstung haben. Nee? Du bist jetzt im Video, dass ich hier geprankt habe. <lacht> ja, okay, dann kannst jetzt, könnt ihr jetzt Ch Chowi sagen. Yeah. Auf jeden Fall geile Insel, TC. Das ist krass, ich bin hier schon direkt Nein, ich Hi. Wir machen oh. jetzt die Monthlys Hi. auf. Vom Le äh, Savage, genau. Savage. Ähm, ich klick jetzt safe einen Shard. Da sind okay. drei Shards. Drei. Bitte, bitte, bitte. Bitte weiter. Weiter, weiter, weiter, weiter. Ich muss Escape drücken. Nix. Nix da. 300.000. Dann noch der wöchentliche. Der, aber da ist eh nur Scheiße drin. Nochmal 100.000. Ah, das hier. Ah, genau. Der Spinner. Ich weiß gar nicht, ob ich schon einen gegessen habe. Ein Ob oder wie? Ja. <lacht> <lacht> Komm, yes, Level up. Ob sie die anbekommen? Was habe ich noch? Dann Warzone crates, aber die sind lahm eigentlich. Da kann man nicht mehr gute Sachen rauskriegen, oder? Umbringer. Kann man immer noch? Ich habe oh. eine Warzone crate rausgekriegt. du damit man die aus versehen placed also ich Fakt. habe nichts gutes rausbekommen oh, ich dachte gerade ich habe ein gottschwert rausgekriegt aber das ist ja dieses <lacht> ja, du hast einen gott namen Ne, ja, den habe ich ja von dir bekommen ja oh, nee, aber ich habe ich habe Displays. welt sind immer gut Okay, das war's jetzt ja erstmal wieder. Tschö. Tschö. Yeah.